Das ist der einfachste Beziehungstest mit nur drei Fragen. Erstens, wie oft glaubt Ihr Partner, dass Sie sich über ihn freuen? Zweitens, wie oft glaubt Ihr Partner, dass Sie sich über ihn ärgern? Und schließlich, drittens, was überwiegt? Äh, Vorsicht, Sie haben mich hoffentlich richtig verstanden. Die Frage ist nicht, wie oft Sie sich über Ihren Partner freuen oder ärgern, sondern Ihre Vermutung, wie oft Ihr Partner glaubt, dass sie ihn gut oder schlecht finden. Ja, es ist zwar ganz natürlich nachzudenken, wie man seinen Partner erlebt, aber es ist nützlicher, wenn auch schwerer, sich zu fragen, kommt bei meinem Partner an, wenn ich mich mit ihm gut fühle oder nur, wenn ich mich über ihn ärgere. Das Schöne an diesem Test ist, dass, es, dass er Ihnen nicht nur sagt, wie gut ihre Beziehung im Moment ist, sondern könnte sie dazu anregen, sicherzustellen, dass ihre guten Gefühle zum Partner besser ankommen, damit die Negativen nicht so stark ins Gewicht fallen. Und schließlich verrate ich ihnen kein großes Geheimnis. Partner, die spüren, dass ihre gute Seite geschätzt wird und sie nicht nur für Fehler verdammt werden, sind liebevolle Partner.